Aufgaben eines CDO, als Störenfried die Digitalisierung voranbringen. Die metajob suchmaschine JobLift hat die Stellenausschreibung für CDOs, Chief Digital Officer, der letzten zwei Jahre unter die Lupe genommen. Hierbei haben sie recht eindeutige Qualitäten und Kompetenzen gezeigt, die ein CDO für ein Unternehmen mitbringen muss. Vor allem Führungskräfte und eine digitale Agenda sind gefragt. Aktuell wird etwa ein Drittel der Stellen im Bereich Digitalisierung mit externen Beratern besetzt. Insgesamt zeigt sich aber ein Trend, junge, kreative Mitarbeiter aus dem eigenen Umfeld für die Stellen zu wählen oder Trainee-Stellen für Studenten auszuschreiben. Das sind die Aufgaben eines Chief Digital Officers. Ein digitaler Background ist für einen CDO unabdingbar. Das hat auch die Branche erkannt, weswegen die in 2017 in Vorstände deutscher Konzerne berufene Mitarbeiter zu etwa 50% Erfahrung im digitalen Milieu besitzen. Die Anzahl der Öffentlichen ist vergleichsweise gering, 28 in zwei Jahren. Somit werden diese Stellen vermutlich intern oder durch direkte Absprachen besetzt. Die Ausschreibungen lassen aber Rückschlüsse darauf zu, welchen Weg Unternehmen mit CDOs einschlagen wollen. So wird in vielen solcher Anzeigen die Entwicklung und Umsetzung eines Digitalisierungskonzepts als Hauptaufgabe von CDOs genannt. Das zeigt, dass viele Konzerne eine solche Strategie noch gar nicht besitzen und über den CDO die digitale Welt erobern möchten. Der Chief Digital Officer wird somit also nicht mehr lange nur eine Modeerscheinung sein. Neben einer solchen Strategie, die in 57% der Stellenausschreibungen erfordert wird, sollen Mitarbeiter Kompetenzen im Schnittstellenmanagement mitbringen, 54%. Vor allem die Kooperation mit den CEOs ist entscheidend. Doch auch Brücken zu anderen Unternehmensbereichen muss ein CDO schlagen. Es gibt aber auch Unternehmen, die bereits eine digitale Agenda haben. Für diese sind bei einem CDO die Weiterentwicklungen digitaler Geschäftsmodelle 43% sowie die Überprüfung der gesetzten Ziele und die Wege dorthin 36% entscheidend. Insgesamt fordern viele Unternehmen aber zunächst eine Digitalisierungsstrategie ein und stellen deren Implementierung hinten an. Diese Eigenschaften sollte ein CDO mitbringen. Ein IT-Studium wird von vielen Unternehmen 87% der Stellenausschreibungen als Grundvoraussetzung für die Position eines CDO angesehen, wobei Wirtschaftsinformatik besonders gefragt ist. Solche Sachkenntnisse alleine reichen aber nicht aus. Vielmehr muss ein CDO Erfahrung im digitalen Umfeld gesammelt haben und diese für das Unternehmen anwenden können. Entsprechend werden in 57% der Stellenausschreibungen ein tiefes Verständnis digitaler Strukturen und in 46% langjährige Führungserfahrungen eingefordert. Für 46% ist verhandlungssicheres Englisch gefragt. Und 43% betonen die Wichtigkeit von Erfahrung im Projektmanagement. Zudem ist Kommunikationsstärke 54% eine wichtige Eigenschaft von CDOs. Zum einen müssen Stakeholder sachgerecht und verständlich über die Entwicklung der Digitalisierung informiert werden. Und zum anderen müssen neue Strategien, Maßnahmen und Aufgaben mit den Mitarbeitern besprochen und ihnen gegenüber vertreten werden. Entsprechend werden Präsentationsstärke 54%, Durchsetzungs- und Überzeugungskraft 43%, Offenheit 39% sowie eine unternehmerische Einstellung 36% von den Unternehmen als wichtige Eigenschaft von CDOs benannt.